Mit unserem neuen Buch E-Commerce mit Amazon geben wir unser Wissen als Vorreiter in der Amazon-Beratung in Ihre Hände. Sei es die Produktdaten- und Content-Optimierung, Amazon Advertising mit Search und DSP, das Amazon Account Handling mit Review Management, Konditionen, Verhandlungen, Chargebacks, ob Sie Anfänger sind oder alter Hase. Mit E-Commerce mit Amazon gewinnen Sie den vollen Überblick über das Themenspektrum, strategisch und operativ maximalen Erfolg.